Hey Leute und willkommen zurück in der Welt von Twinsaga, wir sind nun in der Vitreusmine, ich habe die Stadtrundführung übersprungen, ich meine das wäre eh nur Quest mit Gelava, wir sind jetzt hier beim Felix, der scheint verletzt zu sein. mal sehen was er zu sagen hat, bitte hilf mir, ohne die geringste Ahnung wer du bist, bettet der Mann dich sofort um Hilfe, sobald er dich sieht, oh der ist echt in Probleme, ich will hier nicht sterben, bitte so hilf mir doch, über dem Boden kriechen versucht Felix sich festzuhalten. Dich festzuhalten. Du bedeutest ihm, sich nicht zu bewegen, während du seine Wunden ansiehst. Währenddessen dankt Felix dir unablässlich. Okay, angeschrieben, Bruder. Den Sternen sei Dank. Ich dachte schon, dass mein, Let ich dachte schon, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Sagt Felix zitternd. Sein Körper ist mit Wunden übersät und seine Kleidung zer zerfetzt. Vorsichtig untersuchst du seine Wunden und entdeckst einen tiefen Schnitt unter seiner Wade. Der stark blutet. Es ist offensichtlich, dass Felix sofort die ärztliche Hilfe braucht. Felix sieht dir nervös zu. Er weiß, dass er ziemlich schwer verletzt ist. Du versuchst ihn zu beruhigen, da du nicht willst, dass er einen Schock erleidet. Ich bin einer der Wächter des Schlosses. Schon als kleiner Junge träumte ich davon, in einer glanzenden Rüstung das Schloss zu bewachen. An den Tag, an dem ich als Wache rauskriege, außer Was ist das für ein Wort? Auserkoren wurde, das habe ich noch nie gehört, bereitete sich.. bereitete meine Mutter.. bereitete mir meine Mutter ein besonderes Abendessen zu. Und nun wurden meine Träume, Träume innerhalb weniger Tage zunichte gemacht. An jeden schicksalhaften Tag patrouillierte ich zusammen mit meinem Befehlshaber durch die Hauptstadt. Plötzlich begangen zwei Leute auf einem Markt in der Nähe einen Schreit. Er ging hin, um ihn zu schlichten, aber wurde selbst in das, aber wurden selbst in das Handgemenge hineingezogen. Ich wurde niedergeschlagen und lange für, landete für lange Zeit ins Krankenhaus. Ich ahnte ja nicht, dass mir das Schlimmste noch bevorstand. Äh, es klang nach einer so einfachen Mission, wir sollten Wagen zu einem Dorf in der Nähe bringen. Doch diese Mission kostete mir fast mein Leben. Felix erzählte all dies mit monotoner Stimme, so als würde er sich von seinen Schmerzen ablenken. Ich Spüre deine Angst, warum arbeitest du weiterhin hier, wenn du Angst hast? Hier geht es doch darum, dich zu schützen, meinst du nicht? Denkst du, ich will hier sein? Schreit Felix Marisa hysterisch an. Du siehst den Verband um deine Hand etwas fester, um ihn abzulegen. Felix jault vor Schmerz. <lacht> ich hätte gerne einen anderen Job. Aber ehrlich gesagt sind die Bezahlung und die Zusatzleistungen hier echt gut. Meine Mutter sagt... Ich soll noch ein paar We noch ein welchen hier bleiben? Felix Einstellung löst bei dir nicht wirklich Bewunderung aus. Du könntest ihn hier zurücklassen und dir keine Gedanken mehr darüber machen. Aber nachdem du kurz darüber nachgedacht hast, kommst du zu dem Schluss, dass es am besten ist, ihm zu helfen. Du fragst Felix nach seinem Partner. Ich ließ ihn zurück und rannte fort. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt ist, aber wenn du weitergehst, wirst du ihn, wirst du sicherlich auf ihn treffen. Hier gibt es nur eine Straße, die zurück zum Garni zur Garnison führt. Felix lässt seinen Blick zu Blick kurz in die Ferne schweifen, konzentriert sich aber dann wieder auf das Hier und Jetzt. Er schnappt dich an Kragen, zieht dich zu sich heran, bittet dich an, ihn nicht zurückzulassen. Rettet mich, ich will hier nicht sterben. Felix klammert sich an dein Bein und hält mit aller Kraft fest. Du versuchst davon. Du versuchst davon, also versuchst davon zu gehen. Ähm. Du antwortest ihn, dass du für ihn ein für ihn die Krabben, Krabbengraben in der Gegend vertreiben wirst und seinen Partner zu, zu ihm zurückbringst. Felix ist beruhigt und lässt sich endlich sein Bein los. Was war das für ein Deutsch? Okay, dann gehen wir mal diese komischen Krabbendinger angreifen. Oh, hier sind ja ganz schön viele. Das lege ich erstmal kurz rein. So, wenn ich gut teile, dann kann ich drei auf einmal treffen. Scheiße, mich verklickt Gut, oder ich wollte den einen einfach weg. Das geht natürlich auch, ne? Kein Problem. Fall oben. Um. Dankeschön. Oh, ich sollte mich. Ach, jetzt habe ich den falschen Skill ausgelöst. Oh, das mich schnell. Oh, hier kann ich eine Menge auf einmal treffen. Und der war ich natürlich aus oder auch nicht. Oh jetzt wollen die ich aber alle beef gerne so geht mein Viererskill screen nicht man verlöscht er sich einfach nicht aus. Denkt mir so ein Nigger, what? Ach, jetzt mache ich schon wieder die Ulti aus Ihr sitzt ja auch echt ein wenig komisch, muss ich sagen. Ach, ich soll jetzt zehn davon sterben. Töten. Sterben darf ich. ich. dachte nur acht Oh, der eine hinter mir reicht mich an. Den ignoriere ich einfach mal kurz. So und jetzt kümmere ich mich um dich, mein Freund. Oh, perfekt, ich treffe drei Stück. Ach, ich soll noch einen Vorratskragen. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, bitte? Oh Gott, ich greife wieder die ganze Familie an, außerdem. Ich wollte die noch nicht angreifen. Jetzt falle ich schon um. Nö, ich hab keinen Bock mehr auf euch. Was ist euer Problem, armer Narkodom. Jojo, was geht? Ach, scheiße, es heißt übersprungen. Kann ich nicht zurück? Ich kann es abbrechen. Perfekt. Wer, wer bist du? Hast du die Kontrolle über all diese Monster? Peterson. <lacht> was für so ein Name. Steht absoluter Terror ins Gesicht geschrieben. Sein, seine zitternde Hand und Klammer hat einen Schwertgriff, aber seine Augen drücken Verzweiflung aus. Du hebst zum Gruß die Hände, damit er sieht, dass du ihn nichts anhaben willst. Du bittest Petersen, sein Schwert herunterzunehmen. Versuche Ja nicht, mich anzulügen. Er sieht so aus, als würde ihm jeden Moment die Knie weich werden. Aber Petersen hält sich, hält tapfer sein Schwert fest. Als würde er jeden Moment damit zerstuhl schlagen wollen. Du erzählst Petersen von Felix und seine Verletzungen. Du berichtest, wie du Felix Wunden versorgt hast und auf, wie du auf dem Weg.. Zu den Vorratskarren gestoßen bist. Du drehst Petersen land den Rücken zu, um ihn zu beweisen, dass du ihm vertraust. Er hält dir weiterhin sein Schwert entgegen und verfolgt jede deiner Bewegungen. Du bittest ihn, ruhig zu bleiben, und bittest ihn an, ihn den Karren zu zeigen. Was? Ach, bietet es ihm an, ihn den Karren zu zeigen. Petersen verbeugt, beäugt, also beäugt den Vorratskarren, der hinter dir steht. Er öffnet die Hand um sein Schwert fällt zu Boden. Dann geht er auf dich zu und sieht dich schon ein wenig freundlicher an. Oh, okay, geht doch. Felix, lebt? Wo ist er? Seine Stimme schwingt noch immer die Vorsicht mit. Du warnst ihm vor, wie schwer Felix Wunden sind und erklärst ihm, dass Felix sich nicht bewegen sollte. Betonst aber, dass Felix in Sicherheit ist. Danke, Flower Ranger, auch wenn du... Nicht mehr viele, auch wenn nicht mehr viele Rohstoffe übrig sind, müssen wir sie trotzdem abliefern, um unsere Mission zu erfüllen. Und Felix braucht dringend die Ärztliche Hilfe, Hilfe. Petersen sammelt sich und toll mit zum Vorratskarren. Es tut mir wirklich leid, aber ich darf, aber darf ich dich um einen Gefallen bitten? Fragt er höflich. Ich muss Felix finden. Ich kann meinen Freund nicht zurücklassen, egal was ich komme. Petersen lächelt gequält. Bring, bring bitte den Vorratskarren zurück zur Garnison. Sobald er das gesagt hat, macht sich Petersen auf den Weg zu Felix. Man sieht deutlich, dass es ihm wichtiger ist, seine Mission zu enden, als sein Freund zu retten. Warum also überträgt er dir diese Verantwortung? Marisa fragt dich ernst. Du zuckst mit den Schultern, gehst und gehst zum Vorratskarren und beginnst, diesen zu schieben. Marisa und du bewegt euch Regenrichtung Richtung Garnison. Komm, mal, wir erstmal wollen hier ein paar kleine Pisser wieder Stress. Jo, was geht, oder Oh, der über ah, ich dachte schon, der das Alter. Ich dachte schon diesen OP. Also greife ich eigentlich nur ein auf einmal, an. nicht bescheuert? Naja, bietet sich gerade nicht an, mehrere anzugreifen, da diese so verteilt alle sind. Ah, hier könnte ich. Yep, ja, perfekt. Oh so, ihr kleinen Pisser, ich springe mal kurz um. Danke für eure Geduld. Du bekommst meine Ult. Oh, ich mich verklickt. So, noch fünf Stück von diesen kleinen Stachelkrabber. Oh, der ist aber schnell gestorben. Oh, wenn ich mich drehe, dann kann ich... Der rennt natürlich erst später rein. Oh ja, klar. Unlucky so Weiter geht's. Die kleinen Pisser dachten echt, die können mich aufhalten. <lacht> Für wen halten die sich? Ich kann hier ein Skill leveln. So immer schön Damage. Ne? Oh mein Gott. Da sind wir auch in der Stadt angekommen. Wer seid ihr und was macht ihr mit unseren Vorratskarren? fragt Richard, als er sein Schwert zieht und auf euch richtet. Die Wachen ziehen ebenfalls ihre Waffen und umsingen euch. Marisa ist die Angst deutlich anzusehen. Nervös blickst du die Wachen an. Du drehst dich Richtung Richard und erklärst, dass ihr Pilas nur dabei, nur dabei helfen wollte, seine Mission zu erfüllen. Außerdem hast du Felix gerettet und seine Wunden versorgt. Beide Männer sollten bereits zurückgekehrt sein. Just in diesem... Was? <lacht> Warum ist es auf Englisch? Egal. Genau in diesem Moment erscheint ein Speer, der Richard einen Bericht übergibt. Dieser wirft ein, dir einen kurzen Blick zu, bevor er sein Schwert wegsteckt. Die anderen Wachen folgen seinem Beispiel und stecken ihre Schwerter ebenfalls weg. Verzeihung, gut Herz. Richard bricht mitten im Satz ab, als wüsste er nicht, wie er dich anreden sollte. Also Richard, du sagst Richard, wer du bist und versicherst ihn, dass du seinen Wachen nichts Böse bist. Genau genommen fandest du ihr Verhalten bei eurem plötzlichen Auftrag sogar vollkommen angemessen. Danke für dein Ersch Verständnis, Flower Ranger. Mein Name ist Richard. Und äh, ich bin ein. Ich bin Charles von Rins Adjustant. Ich entschuldige mich für meine Unhöflichkeit. Es ist nicht so einfach, diese Garnison zu verteidigen. Wir können nicht zulassen, dass gefährliche Leute hier eindringen, erklärt dir Richard. Oh, ist doch klar. Ähm, du zeigst Richard eine königliche Nachricht, um ihn klarzumachen, wie wichtig deine Mission ist. Du sagst ihm, dass du Charles von Rinz sprechen musst und hoffst, dass er dich zu, sofort zu ihm bringen wird. Was, eine Nachricht von der Königin? Bitte folge mir, Richard dreht sich um und bedeutet dir, ihm zu folgen. Es tut mir wirklich leid, Low Ranger, aber der Prinz gewährt nur Leuten mit einer offiziellen Nachricht einer, einer, einer Audienz. Richard streckt den Arm aus, um Marisa davon abhalten, zu abzuhalten, ihn zu folgen. Warum darf ich nicht mit? Ich habe eine Vereinbarung mit eurer Königin. Marisa wirft Richard einen verwehrten Blick zu. Die versteht ehrlich nicht, warum Richard die nicht mitkommen lässt. Du müsst dich schnell ein und erklärst Richard, warum Marisa mitkommen muss, wobei, das Wort muss einen sehr wobei du das Wort muss sehr deutlich betonst. Als Richard sieht, wie entschlossen du bist, gibt er nach. Oh, dann gehen wir mal zu den Typen. Eine Nachricht, Eure Hoheit. Diese Reisenden tragen eine Nachricht der Königin bei sich. Richard verbeugt sich demütig, während er den Bericht erstattet. Dann dreht er sich um und zeigt mit einer ausreifenden Armbewegung auf Marisa und dich. Was machst du da? Hast du einen Krampf in der Elmung oder so? Ich muss <lacht> Oh mein Gott, Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Ich konnte mich nicht schnell genug muten. Ähm es ist eindeutig, dass Marisa mit den höflichen Gesten nicht vertraut ist. Meine Güte, du hast wirklich keinerlei Manieren. Du befindest dich in königlicher Gegenwart, also sei ein wenig Respekt, sagt Richard. Offensichtlich geschockt von Marisas ungewollt Respekt respektlosen Auftreten. Es ist alles gut, Richard. Du darfst jetzt gehen und ein paar Dinge, die ich mit den beiden fand. Es gibt ein paar Dinge, die ich mit den beiden Vertrauen besprechen möchte. Richard verlässt leider den Raum. Flower Ranger, ich hätte nicht geglaubt, dass du herkommen kommen würdest. Nun, du magst. Was zur Hölle? Egal. Ähm. Nun, du magst zwar mit Elisa befreundet sein, aber meine kleine naive Schwester glaubt anderen Leuten einfach viel zu schnell. Ich bin wieder Elisa. Noch kenne ich dich, also vertraue ich dir auch nicht, zumindest nicht auf Anhieb. Also zeig mir doch bitte die Nachricht. Du gehst zum Prinz und übergibst ihnen die Nachricht von Schalt. Er ja, die Nachricht schaltet, feierte sie und liest sie sorgfältig. Ich bitte um Verzeihung. Ich bitte meinen ungehörigen Benehmen, Königin. Ja, und ich, oh mein Gott, bitte entschuldigt mein ungehöriges Benehmen, Königin von Sankt und Bonus und Was? Marisa lacht auf, lacht auf, die höflichen Manieren des Prinzen bereiten ihr sicher, sichtlich Freude. Du jedoch würdest ihn gerne fragen, seit wann du ihr Lakai bist. Ich bin in letzter Zeit ein wenig erschöpft und war mir nicht sicher, wer ihr seid. Also reagierte ich ein wenig un, ein wenig übereilt. Charles verbeugte sich tief, um seinen Bedauern zu zeigen. Nicht der Rede wert, ich nehme es dir nicht übel, sagt Marisa mit einem Lächeln. Du weißt Maria einen genervten Blick zu und sofort wechselt sie das Gesprächsthema. Sie bittet Charles, euch zur königlichen Kammer, Schatzkammer zu führen. Die königliche Schatzkammer befindet sich am Rund der Vitreusminen, aber ich fürchte, sie sind derzeit ein wenig unzugänglich. Der Prinz neigt verlegen den Kopf. Unzugänglich? Königin Vieh. Warum taucht das da oben einfach auf? Das ist voll durcheinander. Loll. Unzugänglich? Königin Fiona hat uns befohlen, in die königliche Schatzkammer zu gehen. Stellst du etwa ihre Befehle in Frage? Oha, die durch. Ne, nein, natürlich nicht. Das Problem ist, dass die Mine vor kurzem versiegelt wurde und niemand darf sie betreten, auch wir nicht. Oh. Du fragst scheiß, warum der Berg gesperrt wurde und was in den Weg passiert. Alles ist Schuld der Goblins, die in der Nähe leben. Sie, ja, seit kurzem greifen sie die, die Minen an. Sie haben sogar einen Hauptzugangstunnel zur Mine in die Luft gesprengt und dabei viele Bergarbeiter getötet. Die Tiere in der Umgebung sind neuerdings sehr unruhig. Kreaturen, die in normalen Umständen niemals Menschen angreifen würden, bedrohen die Re nun Reisende. Einige von ihnen nähern sich sogar der Garnison. Ein Stimme schwingt eindeutig Fassungslosigkeit mit. Während er spricht, massiert er seine Schläfen und legt die Sterne im Falten. Wie dem auch sei, ich werde euch alle Informationen zur königlichen Schatzkammer beschaffen, ehrlich gesagt habe ich sie noch nie betreten. Wir müssen uns eingehend mit ihren Sicherheitssystemen beschäftigen, bevor wir versuchen einzudringen. Leider benötige ich ein wenig Zeit, um alle Informationen zusammenzusuchen. Wenn ihr mehr über die Metroisminen erfahren möchtet, solltet ihr mit den Lieutenanten sprechen. Sie sind gerade von einer Expedition zurückgekehrt, und also sucht sie am besten gleich auf. Dank Charles für seine Hilfe und informiert sich ihn darüber, dass ihr die Situation untersuchen werdet. Hier nehmt die mit, sie sind von mir unterschrieben und mit meinen offiziellen Siege versehen. Zeigt sie den Lieutenants und sie werden euch gern behilflich sein. Charles gibt dir drei kleine Zettel. Ich wünsche euch viel Glück. Nun beeilt euch, wir haben keine Zeit zu verlieren. Während ihr vorzeit werde auch ich die benötigten Informationen sammeln. Äh, so, zur so königlichen man besorgen. Du nimmst die Zettel an dich und verabschiedest dich von Shards. Okay, hier beende ich die Folge. Ich denke mal, ich werde dieses Gelaber mit den äh, Lieutenants überspringen. Bei der nächsten Folge dann wieder Action, wisst ihr. Ich meine, ihr wollt ja auch nicht, dass ich euch die ganze Zeit irgendwas vorlese. Heute ist es doch für heute Schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das in Zukunft ändern und alles lesen, auch wenn es langweilig ist. Oder ich glaube, das ist, wo ich langweilig ist. Ich weiß ja nicht, worauf ihr Bock habt. Ihr dürft gerne oben in der Mitte klicken auf mein ähm, Logo. Dann könnt ihr mich abonnieren. Ansonsten werde ich euch oben links und rechts noch zwei Videos einblenden. Und unten in der Mitte kommt ihr zur Playlist von Twinsacher. Ja, also ansonsten haut rein. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.